Schon. Es geht wieder los, nur noch eine Minute bis zum Start, heute nach San Martino. Und es sind wieder knapp 100 Kilometer und circa 2600 Höhenmeter. Ja, langsam schauen alle schon ein bisschen mitgenommen aus. Das Wetter ist allerdings gut. Von dem her kann losgehen. Oder? Kann losgehen. Ja. Hallo Lotte! Wie geht's dir heute? Super! Ich wünsche euch allen einen schönen Tag! Oh dass ja! Dass die Halle durchkommt! Und immer mit viel Spaß in der Backe! 21 mm. Sehr gut von! Jetzt sind wir echt ganz schön lang nur bergab gefahren. Aber jetzt geht's auch schon wieder rauf. Und wir sehen so ein bisschen über die Weinberge. Gestern haben wir uns Ziel gesehen, heute auf der Strecke. <lacht> Coole Videos hast du da auf deinem Channel. Vielen, vielen Dank. Und er ist 65 und fährt mir jetzt davon. <lacht> Viel Spaß heute. Ja, und ja, gleichfalls. Danke, tschüss. Hier der zweite Schweizer. Wie gefällt's dir? Ist gut, aber sehr streng. Ja, das stimmt. Sehr sehr. Mit der Hitze hatte ich ein bisschen Mühe. Aber wir hatten das Ziel geschaffen, und alles gut. Sehr gut. So. Ich auch mal die Grüße loswerden und zwar an die Susanne aus Landshut. Hier geht's jetzt echt, echt steil rauf. Und nach dem steilen Zwischenstück werden wir belohnt mit dem Blick. Herr aus Zell, ja. quasi mein Nachbar. Wie geht's da? Super. Heute ist auch was ja Sehr leider. Oh. Kommt uns nicht zugute, oder? Gar nicht, gar nicht. Ja. Aber hilft ja alles nicht. Auf der mega schönen Brücke überholen mich gerade die Bernbabys. Viel <lacht> Spaß heute, dein Ping. Alles gut. Perfekt. Den Abend haben wir uns in Kalter noch eine lokale Spezialität munden lassen. Aha, eine, war die flüssig? Eine, ja, ja, ja. Und sie rot? Eine, nee, war weiß und Kühl. Ah, okay. Ein Unglaublich. Zauberhaus. Unglaublich. Ja, war schön. Perfekt. Ja, dann auf die letzten zwei Tage, oder? Ja, na, da ist es ja irre, wie schnell die Zeit passt. Ja. Ab geht's den Untergrund. Die Tray Stars von gestern. How are you today? Yeah. Hi. Hi. How are you? Ja, zu hot. Yeah. Das war ja schon sehr, actually. So, herfahren und YouTube! Enjoy! Again! Again. Again. Auf wieder das. Hab dich bin. heute schon vermisst. Wie geht's dir? Ja, es geht so. Ja, bei mir das selbst. Deswegen heute ohne ihr Hauptsache durchkommen, oder? Ja. Und heute ist auch wenig Trail. Deswegen nicht so unser Tag, glaube ich. Überleben ist alles. Bei uns geht's gerade durch die Apfelplantagen. Und hier sehen wir diesen typischen roten Fels. Ich bin jetzt mit DJ und really hilft to mich auf get on zu motivieren. Also, uh, stay tuned mit DJ aus dem Land, wo du kommst. Thank Das Heute tut mir das besonders gut, weil ich eben selber nicht ganz so fit bin. Ich bin eine halbe Ewigkeit jetzt hier die Bahnstrecke entlang gefahren. Ich hatte heute ein bisschen Angst, ohne Dödel an den Start zu gehen, aber die Stimmung ist besser denn je. Der Musik, ist gefilmt. Nein, rüber. Also wir. Aber es muss gleich mal runtergehen. Und es ist gleich mal runtergegangen und das wird ja ganz schön rasant. Einer der wenigen Trails für heute. Den müssen wir natürlich finden. bisschen glück habe, habe ich wieder fliegende holländer gefunden wo ich mich einhänge kann so. ich habe mich leider nicht halten können bei der windschattengruppe heute läuft es irgendwie nicht so die sind zwar nicht weit weg aber ich schaffe es genau nicht und jetzt ist auch klar warum ich mich bei den anderen nicht halten konnte ein schicker kam der ist wie für mich geschafft jetzt hat es aber gar nicht mehr so sehr gelohnt weil hier ist es auch schon die v1 hier schaut es gerade im moment so aus wir setzen da das tal durch widerlich, sage ich euch. Aber hier eben, wie gesagt, hau hey. an. Oh, oh. Meine Schlaufe. Ich geht, ich geht. Für uns geht es hier den Radweg hoch. Wir sind schon durch zu durch Und der nette Mann vor mir, gern hängen oder so, ehrlich, hat gesagt, ich soll mich anhängen. Na, da sage ich doch Danke. Also einhängen hat natürlich im Windschatten mitfahren. Und dadurch kann ich jetzt sogar wieder hierher ausschließen. Hier ist es jetzt richtig idyllisch. Und wir haben die Hälfte der Höhenmeter geschafft. Und ein bisschen über die Hälfte der Kilometer. Also wird es schon werden. Wow, da wäre auch mal ein Mega-Gumpen zum Baden. Und hinter uns wird geklettert. Wir rücken näher dem Gardasee. Wir haben die ersten Betonrampen gefunden. Da wird noch Gefahren. Hier wird schon geschoben. sorry Marc, da ist jetzt mal schief gegangen bei der Planung. Du hättest die Route umdrehen müssen. Wir fahren den Trail ja rauf. Jetzt ist auch wieder rum der Trail Anstieg, Aber heute ist auch nicht so mega Panorama. So, diesmal passt es besser. Straße hoch, Trail runter. Und zum Panorama, lasst euch gesagt sein, da kommt noch gigantisches Panorama. Das muss ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Geile Brücke. Sehr geile Brücke. So schlecht. Ja. Hopp. Schaut mal hier, da hat jemand gedacht, das wäre Weihnachten. Wir fahren gerade zum so Stausee rauf und der Schweden-Express ist auch wieder da. Yes. Gibt's es der Fun? Yes. Ah, sehr, gut. Wir fahren jeden Very, very good. Hallo, wie geht's dir? Äh, uh, anstrengend. Aber heute halt besser habe ich gehört, oder? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Glaub, jeden Tag besser. Dann wäre die Tour de France besser für dich. Ja. Die geht länger. Ja, geht länger, genau. In der dritten Woche dann so richtig angreifen. Ja, ein an Riva, da greifen wir an. Aber ruhig willkommen. Auf was freust du dich in Riva? Äh, tatsächlich bin ich eher so ein Apfelschollen-Typ. Apfelschollen? -Typ. Ja. Oh je. Und wobei, wenn wir in Riva ankommen, dann noch mal eine Cola. Dann noch mal eine Cola. Das klingt doch nach Party, was sagt ihr? Vorher habe ich ja noch gesagt, kein gutes Panorama. Aber jetzt ist doch wieder ganz cool, da hinten der große Berg. Hier die Ruine. Am Stausee entlang ist immer super schön, aber meistens mit Gegenwind. Frag mich nicht warum. Wenig Wasser im Stausee. Jetzt ist die V2 schon da. Das ging jetzt doch schneller als die da. Jetzt habe ich viel geratscht. Vielen Dank. Das war eine willkommene Ablenkung. V2, jetzt zeige ich sie euch auch. Gerade eben eh habe ich die Kamera vergessen. Ja. Heute geht es wieder besser bei euch, oder? Gestern war ja der das große war. Anstuhl Und hier das Maskottchen. Caldo ben Benuto. Sehr schön. Wir sind bereits im finalen Anstieg. 700 Höhenmeter. Und dann gibt es noch eine ganz gute Abfahrt, denke ich. Da sollte auch noch ein bisschen Trail dabei sein. Auch hier wieder super cool am Bachhindlein. Und das Schöne ist, dass man doch irgendwie wieder mit den gleichen Leuten unterwegs ist. Jetzt letzter Anstieg. Und da sind sie wieder vom ersten Anstieg. Jetzt haben wir doch noch genialstes Panorama bekommen. Einfach nur wunderbar. Kühl, der Weg und diese Berge. Währenddessen ich dann schon im Ziel war bei Nico und Frank. Jetzt ist das Gewitter da. Wir haben noch 300 Höhenmeter in einer atemberaubenden Kulisse. Na, habt ihr noch Fragen? Nein, Fotoshooting bei den Teilnehmern gegenseitig. Puh, gleich mal 4 Grad kälter, hey. Gefühl 15 Grad kälter. Also dieses grenzgeniale Panorama entschädigt echt dafür, dass der Tag sonst nicht so panoramastark war. Nur die Auffahrt, die schraubt sich hier echt zwar nicht so steil, aber ganz schön ziehen drauf. Nach dem Regen oder Gewitter, ja, Gewitter. Oben, juhu! Im Hintergrund immer noch das Panorama. Und hier geht es jetzt dann gleich auf die Abfahrt. Das ist dran. Jetzt hoffen wir auf einen Trail. Und ich ist noch ein cooler See. Oh, da sind schon wieder dunkle Wölkchen. Aber wir haben es nur noch runter. Könnte sich also ausgehen ohne Regen. aber kein Trail bisher. Aber dafür zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Und dann ging es noch ein paar Meter auf der Passstraße runter, bevor der Trail kam. Jetzt kommt der Trailabschnitt. Pünktlich, ah, mit der Ziel ankommt, hat es angefangen zu regnen. Deswegen war ich schnell, Essen fassen und jetzt Radl wegbringen. Jetzt wird es wieder geservist und geputzt. Eis! das ist ja mal schön. Heute gibt es sogar Grillwürste, wie gut. Ich bin zwar trocken angekommen, aber jetzt schüttet es in Strömen. Und ich habe noch 800 Meter zum Hotel, also ich bin jetzt dann trotzdem mehr als Quatschner. Mal, wie das jetzt einfach ausschaut, das ist alles weiß, es hat wirklich Vollgas gehagelt. Ich hoffe wirklich, dass ich alle gut unterstellen konnte. Also ich konnte mich jetzt unterstellen, ich bin ja schon am Weg zum Hotel. Aber keine Ahnung, ob alle Teilnehmer schon durch waren. Dann würde ich ja nachher mitkriegen. Oben sind zum Glück zwei Hütten. Aber puh, wir sind alle angekommen. Die beiden hat der Hagel, aber tatsächlich oben noch erwischt. Wir beide hatten Glück. Jan war noch vor mir, ich habe ihn aber gar nicht gesehen den ganzen Tag. Der hat sich einfach im neutralisierten Start nach vorne geschlichen. Jesus. So sind sie die Rennradfahrer. So Wie sind sie. mitgefahren. Wahnsinn.